Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder bei Kosmotieren. Ich habe uns jetzt schon mal in die Nähe der zwei Zielgebiete von letztem Mal geflogen. Da waren ja zwei Piraten, die wir noch nicht geschafft haben. Ich habe uns jetzt ähm, noch ein bisschen Crew geholt. Drei fehlen noch. Das ist aber leider, wenn uns noch der Ruf fehlt. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Wollen wir mal gucken, ob wir die hier irgendwo finden. Da ist einer. Da oben ist der andere. Oh, drei. Der muss aber nicht sein. Ja Oh Gott. Einer kommt zu uns. Werden wir mal gucken, ob wir den diesmal schaffen. Weil der hatte ja ein Schild. Aber jetzt sind wir ja besser besetzt vom Personal her. Und da ist der Schild hin. Jetzt noch auf den Kern schießen. Oh, die haben das Schild wieder aufgeladen. Ah. Das haben wir geschafft. Bisschen Ressourcen einsammeln. dann den Blick behalten. Nicht, dass sie uns zu nah kommen. Oh, uh, das hat uns sogar zwölf ruben gegeben. Mal darauf achten hier unten, dass wir keinen rücklassen. So. Können wir jetzt weiter nach oben begeben. Da waren ja viel mehr als nur diese eine. Mal gucken. Oh Gott, was ist das denn? Eliminiere Piraten. Turm, ja gut, das haben wir auch als Aufgabe angenommen. Gut, dass wir den bergbau haben. Der hat sich jetzt da durchgeschnitten. Mal direkt einsammeln alles. Hier müssen aber noch ein paar sein. Da die Aufgaben noch nicht als fertig sind. So. Okay, hier ist jetzt nur ein Meteoritenfeld. Und wo soll denn die Station sein? Ah, da ist die erst. Okay. Hier haben wir noch... Oh nein, warte. Oh, oh, oh, oh. Gucken, ob der uns auch eingreifen will oder ob das auch so eine Station ist. Okay, das ist auch so eine Station. Aber das macht ja nichts, dann schießen wir da einfach drauf. Die hat auch ein Prisma gehabt. Aber das ist ja nicht so schlimm. Dafür haben wir jetzt leider keine Quest gehabt. Das ist ein bisschen schade. Die hätten wir vielleicht von der anderen Raumstation bekommen, aber. Mal ein bisschen reparieren. Alles einsammeln. Wie viel bringt uns das pro Stück? Zehn. So. Einfach mal mitnehmen, solange wir Platz haben. Jetzt mal davor ist erst noch ein anderes Signal. Okay, dann werden wir uns Stück für Stück da hocharbeiten. Uh, diesmal sind es direkt zwei. Wir mal gucken, ein bisschen heran, stopp hat direkt geschossen der ist hinüber ja auch oh, können wir noch irgendwas einsammeln Reim haben wir noch ein bisschen Platz. Ich weiß leider auch nicht, ob... Nicht echt in diese Lager hier auf der Seite. Ob man da jetzt was reinpackt. Ja, einfach nicht. Seltsam. ist das andere Schiff. auseinandernehmen das sind auch noch ein paar ressourcen alles mitnehmen können alles gebrauchen so müssen wir uns langsam zu der station begeben einmal speichern Okay. Also erst die ein bisschen drauf schießen lassen, habe ich erfahren. Dann, wenn die fast ganz zerstört ist, gibt die mehr Ressourcen. Oh, von unten. Will der was von uns? Nein. Okay. Ich weiß noch nicht, wie lange man warten soll, also... Auch mal auf den Kern schießen. Gut. Jetzt schießt da was anderes auf uns. Uh, oh Gott, die Station ist aber. Der Prisma ist aber heftig. Schießt doch auf den Prisma. Oh, geht doch. Oh, hier. Ganz viele Ressourcen. Ob sie fliegt irgendwo hin? Alles abbauen. Und der mal hinterherfliegen. Warum die baut. Da ah, gibt sogar ein bisschen Ruf, bisschen Geld. geben jetzt nur Geld. Hier die geben noch Ruf. Oh, uh, eine Piratenbasis. Die geben jetzt nur bis 140 Ruf. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt die ganzen Sachen, die wir nicht brauchen, verkaufen und dann direkt beta sammeln hier. So super. Was liegt denn darum mit Stahl? Da, wieso will er das nicht einsammeln? Können wir mal... Uh, warte mal, reicht jetzt der Ruf für die letzten... Für das letzte Personal. Ja. Jetzt sind alle Betten belegt. Das ist doch schon mal gut. Wir sind auch wieder flüssig. Wir direkt wieder was verkaufen, das wir eingesammelt haben. Die Munition, die behalten wir mal lieber. Sessoren bald auch, das auch. Alles einsammeln. Gut, das Pirat. Ja fliegt aber an uns vorbei. Nee, ja, nein. Der fliegt an uns vorbei, okay. So mal wieder ein bisschen Stahl. So. Also. Da ist eine Aufgabe. Auf Geld. Da die Piratenbasis. Die wird wohl eher schwieriger sein. Müssen also wir bestimmt noch ein bisschen ausbauen. Verteidigung haben wir ja erstmal. Energie auch. Oh, empfohlen 7. Wir haben 7,5 nur. Eieiei. Müssen wir ja wohl bei ein Stück größer bauen. aber Noch sollte das genügen. Dann holen wir uns erstmal das Kopfgeld. Und dann speichern wir und dann gucken wir uns die Piratenbasis mal an. ob wir Das überhaupt schon schaffen. Bergbauleser ist echt nützlich. Bin den Anfang. So auch für die Asteroiden, aber muss ja echt gut. Oh Gott, hier sind aber viele. So, mal den da einsammeln. Und den da oben und dann nehmen wir uns den dritten Piraten. mal schön die Entfernung im Auge behalten. Oh. Da ist er. Er kam freiwillig. Dann werden wir ihn auch begrüßen. So, der ist hinüber wir jetzt weiter einsammeln gehen. Also hier unten ist der andere. Und irgendwie hier weiter oben müssen wir noch mal gucken. Da scheint er zu sein. Wir sind schon fertig. Da ist der dritte. Natürlich auch einsammeln. sammeln. Das alles verkaufen können. Hier gerade unser Lager für Stahl nur 1700. Das sollten wir dann wohl auch etwas erweitern, wenn wir schon dabei sind dann. Aber noch hat das ja ein bisschen Zeit. Wir holen uns jetzt erstmal das hier. So. Oh. Jetzt gibt die zum Beispiel. Ja, keinen Ruf mehr. Theoretisch könnten wir noch vier anheuern. Wir haben 265. Ja, dann kaufen wir mal. Die Munition. Den Rest werden wir jetzt erstmal behalten. Wenn wir umbauen wollen. Jetzt müssen wir uns das alles wieder einsammeln oder von der Station kaufen. Das sind immer meine ganzen Leute. So. Also. Dann gucken. Fliegen wir jetzt Richtung Piratenbasis natürlich auf dem Weg dahin ein paar mal speichern. Also wir müssen... um mehr Energiekerne. Am besten große. Das ist ja teuer. 16 Uran kostet ja. Uiuiui. So, wir haben was Schaden erlitten. Oh, da ist auch ein Fragezeichen. Dann gucken wir lieber erstmal da. Oh, der hat Raketen. Einmal einsammeln. Wir sind scheinbar voll. Ja. Okay. Da geht zur Piratenbasis. Speichern. Also brauchen wir, also müssen die Gesamtfläche ein bisschen erhöhen. Wir können das ja probieren. Ohne. Ach du. Heilige. Sind aber viele also die gesamtfläche erhöhen mehr lager und so ohne dass wir viel mehr betten benötigen also ich glaube irgendwie das schaffen wir nicht so wirklich vielleicht traut sich einer alleine zu uns das wäre sehr gut wir haben ja ein flugmuster so wie es scheint aber nicht zu nah ran wenn ich das uns alle auf einmal angreifen. Kommt der schon? Nee. So. Jetzt ganz in Ruhe. Der ist schon wieder so ein Prisma. Lass mal direkt drauf Schild. Und ein Schild. wir auch näher oder ja gut oh uh, der schießt die ganze Zeit auf die eine Seite von unserem Schild oh uh, der ist schon wieder so schnell und wir fliegen genau zueinander an oh Gott was schießen die denn diese... Oh Gott, nee, das schaffen wir nicht. Wo fliegt mein Schiff? Was ist das denn jetzt? Ja, dann greif halt den da an. Hauptsache, er greift irgendwas an. Weil oh, die haben alle Schilde. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ja, unser halbe Schiff wurde zerlegt. Uh, dann werden wir wohl vorher doch ein bisschen aufrüsten müssen. Das werden wir am besten bei einer Station machen. Ja, also das ist dann schwieriger? Die sind alle gleich weit weg, ne? Ich glaube, bei der gibt es mehr hier. Von einmal dahin vergrößern, mehr Schilde und bessere Antriebe. Was kosten die Antriebe denn? Oh, wir haben keine Spulen. Also von den großen. Wir können nur zwei Antriebe. Also wir könnten. Ein, was bringen die? Oh, cool. Was war denn das jetzt? Gegengeflogen? So. Also, du 1200 Kilo Newton und die? 2.200. Ja, also wir können die austauschen und gegen große tauschen. Also die beiden werden wir da so wart mal, wir haben doch auch den den maschinenraum haben wir noch nicht gekauft er würde uns ja noch 50 mehr boost geben das ist heißt einmal so es liegt hier echt spulen rum oder was Einsammeln oder was? Rot markiert. Komisch. Okay. Dann gucken wir jetzt nach Bauplänen. Also müssen auch aufs Geld achten. Nee, Baupläne waren hier hinten ist also. vielleicht der ganz gut war oder der kostet auch große Spulen großes Schild und Flakbatterie. so Maschinenraum jetzt fragt so viel Kontrollpunkte kostet das, glaube ich, noch nicht, oder? Munitionsfabrik. Wir uns den nochmal frei. Fragte ich, wie weit die Reichweite von dem Traktorstrahl ist. Aber dann brauchen wir wieder so viel angestellt. Wir werden erstmal gucken jetzt. So, der Maschinenraum. Die Stalle, ja, krass haben gar keinen. Der ist aber groß. So. Dann lassen wir den Maschinenraum wohl erstmal weg. Also, das ist eine kleine. Das ist eine kleine Schubdüse. Also die werden wir austauschen. Was ist das? Standardschubdüse. Okay. Ist das schon besser? So erstmal. ist schon mal die Seite ein bisschen schneller. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist kleiner Schildgenerator. Oh Gott, der große ist aber teuer. Wie machen wir das jetzt. Eigentlich würden es ja die kleinen auch am Anfang tun. Wenn wir das Schiff ein Stück breiter bauen. Dann, wenn wir Anzerung verschieben? Er ja. seid da auch? Die Panzerung wäre wir wieder so schwer. Aber jetzt hätten wir Platz für größere Lager. Wir können doch die. So. Und dann Korridor hin. Forsch mal die Lager. Gegen. Da würde eins reinpassen. Da ist die Munition drin. Ne? Da passt noch eins hin. Da lassen wir einen Gang zwischen. Dann könnten wir das hier gegen Größeres tauschen. Hier einen Gang zwischen machen. Hm. So dann kommt man da überall hin. Die entfernen wir mal. Jetzt müssen wir noch hinten breiter bauen und mehr Schubdüsen. Also wenn wir die auf Da machen. Ich würde hier hinten ja noch. 7600. Okay. Müssen wir immer im Blick behalten. Wie teuer das wird. So. Kommt da ein Korridor hin? Ja, das muss, glaube ich, zum Beispiel auch nicht. Dann bauen wir nach hinten. Laser. Und noch Verteidigung. reißen vorne den kleinen Laser ab. Und, oh Gott, nee. Das weiter nach vorne machen. die bleiben da. Zerung muss erstmal kurz weg. Wo hatten das Ding die Türen? Am besten wäre so, oder? So, weit da ist der Was Kosten der Große. Einfach mal gucken. Er ist aber echt sehr groß. Den da hinbauen. U49. Okay. so machen. Dann müssten die Quartiere, die beiden weg. Hier unbedingt ein großes Quartier hin. Gut, also den großen Schild müssen wir gleich wieder abbauen. Kann ich ihn da noch eine Tür einsetzen? Wie gar nicht. Ist auch cool. Dann so. Oh nein. So. Gut, die werden wieder entfernt, die sind noch momentan zu teuer so, so können wir es bauen wir brauchen dann hier oben auch sehr viel Strom das ist riesig Wissen, wenn wir. Wo ist der denn? Ah, oh, cool, der passt da hin. Der ist ein bisschen sehr weit vorne. Also, wenn wir die Bergbaulaser ein nach vorne machen, passen die hier hin. So, ein nach vorne. Müssten die jetzt hier hinpassen? Ah krass, die sind auch so super teuer. Okay, dann kommt da jetzt halt nur ein bisschen Panzerung vorne dran. Wir haben Laser, wir haben noch ein bisschen Verteidigung. Wir müssen kleine Aktoren bauen. Wollen wir uns die denn leisten? Ja, die können wir uns leisten. Boah, sehr wenig energie muss ich ja sagen so können wir nicht einfach ein bisschen das will bestimmt nicht lange oder aber die panzerung macht uns immer so schwer done. Hier yes, ist die Panzerung schon wieder. Mal so. also hinten ist keine aber, aber gut hoffen wir mal dass das erstmal reicht und wir haben echt viel zu wenig energie oh nein wegen irgendwas immer immer zu teuer uh okay. nee, hä? wir haben doch eben nur Panzerungen gebaut oder nicht Jetzt geht's. So. Nicht schön, aber bringen die jetzt überall Energie hin. Mehr oder weniger. Werden wir die jetzt noch mal kontrollieren hier. Ach ja, super. Wir haben die ja jetzt ein bisschen weiter rausgestellt. Magazin Ausgewählt, also der, denn der könnte erstmal da. und der genauso. Das hat er jetzt wieder gespiegelt. Ja, und die hier oben haben jetzt irgendwie die Arschkarte. versorgen hier oben so aber wenn ich genug Leute haben muss der hier alles machen so dann hoffen wir mal dass das dann Halbwegs funktioniert. Bisschen löchrig, aber. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir die Piratenbasis beim nächsten Mal. Die gibt uns ja noch Ruf. Oder? Mal gucken. Eigentlich. Ja. Aktion. Neueste, älteste. Okay, das. Sehen wir jetzt so leider nicht, wie das scheint. Kann ich aber auch nicht zwischen den hin und her scrollen. Also, zerstöre Piratenbasis. Da steht, dass wir Geld kriegen, aber da das aber eine schwierige ist, müssten wir ja da auch noch für bekommen. Gut, das werden wir beim nächsten Mal dann direkt testen wir denn jetzt sind. Ah, da. Und hoffen, dass wir es ein bisschen überleben. Ich sehe gerade fehlt. Da ist schon wieder Personal. Ah. Da kommen viel mehr Leute rein. So. Naja, in den Waffen sitzt wer. Im Cockpit, in einem der beiden auch. werden wir den Kampf nächstes Mal probieren. So, da hinten muss auch wer hin. Aber wir haben da nur zwei. Dann werden wir das einfach so machen. Gut, dann werden wir das beim nächsten Mal ob wir die Piratenbasis jetzt schaffen und hoffen wir mal unser Bestes es gibt dann ein bisschen Geld wieder hoffentlich auch noch ein bisschen Ruhm dann müssen wir hinten irgendwann ja noch Schilde und vorne diese großen weil die sind ja sehr teuer hier müssten wir dann noch ein paar Meteorienfelder äh oder sowas abgrasen und hoffen dass wir hier noch ein paar andere Schiffe finden weil hier oben in der Ecke waren wir ja noch gar nicht. Das kommt ja alles mit der Zeit. Und dann bedanke ich mich erstmal also fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren oder liken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.